Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag den Roger. Videos mit echtem Mehrwert. Heute geht es ums Thema Google Ads, genau gesagt um Google Ads Erweiterungen. Und wenn dich dieses Thema interessiert, dann bleib jetzt dran, direkt nach dem Intro geht's weiter. Heute geht es ums Thema der Google Ads Erweiterungen. Die sind sehr wichtig. Warum die wichtig sind, erkläre ich gleich noch. Und vor allem äh, zeige ich auch, welche dieser Erweiterungen genutzt werden sollten. Und dazu gehe ich mal ins Screen Sharing rein. Hier habt ihr äh, den Google Ads bzw. das Google Ads, was ihr hier einstellen könnt. Und die haben in letzter Zeit immer wieder ein paar Veränderungen gemacht und ich zeige euch jetzt, wie die Erweiterungen genutzt werden können bzw. welche definitiv genutzt werden sollten. So, jetzt aber warum solltest du diese Erweiterungen entsprechend nutzen? Du hast ganz sicher einen Wettbewerbsvorteil gegenüber allen anderen, die diese Erweiterungen nicht nutzen. Sie sind mittlerweile schon sehr, sehr bekannt, aber es ist halt Arbeit, die man sich machen muss, um eben diese Erweiterungen zu nutzen. Das heißt, diese Erweiterungen helfen dir, deine Anzeige noch relevanter zu machen und die Relevanz deiner Anzeige entsprechend zu erhöhen. Und wenn das erhöht wird, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, mehr Klicks zu bekommen und äh, das soll natürlich entsprechend äh, auch das Ziel deiner Kampagne sein. Ich habe gerade gestern geschaut, äh, zwei Kunden von mir haben jeweils in den letzten sechs Monaten äh, zwischen 15 und 16 Prozent Klickrate gehabt auf die Keywords. Das heißt, ich mache offenbar meine Arbeit gut. Und ein Kunde hat sogar seit Beginn immer so um die 14 bis 16 Prozent äh, Klickrate im Durchschnitt gehabt. Und bei den Erweiterungen sieht man auch, wenn man da drin ist, dass äh, diese Erweiterungen auch relativ gut funktionieren. Das heißt, äh, da wird auch drauf geklickt und diese Erweiterungen sehen zum Beispiel so aus. Das hier ist äh, eine Anzeige hier von Booking.com und hier hat es vier zusätzliche Links. Das sind die sogenannten Linkerweiterungen. Dann haben wir hier eine Preiserweiterung. Und hier gibt es noch mehr Preiserweiterungen. Also es ist auch zum Beispiel Angebote, die man hinzufügen kann. Und wenn ich jetzt mal Hotel in Zürich eingebe. Genau, Stornierung, echte Bewertungen. Das ist auch noch eine Erweiterung, die wir uns jetzt gleich anschauen hier. Und äh, das sind eigentlich im Prinzip zusätzliche Informationen, die man Google zur Verfügung stellen kann. Ob die Google dann auch wirklich anzeigt und welche genau angezeigt werden, das entscheidet natürlich Google immer selbst. Aber schauen wir uns das Ganze mal an. Also eine Erweiterung, das ist eben diese Sitelink Erweiterung. Da gibst du den Informationen äh, bzw. der Anzeige zusätzliche Informationen. Du hast hier 25 Zeichen, zum Beispiel kontaktiere uns. Hier nehmen sie mit uns Kontakt auf. Wir freuen, ups. so wir freuen uns auf Sie. Dann kommt hier noch äh, URL.com/slash/kontakt. Natürlich die äh, die entsprechende URL, die zu deinem Kontaktformular führt zum Beispiel und so kann man äh, etliche Sitelinks äh, hinzufügen. Hier gibt es einfach zu der Anzeige, die kann man entweder auf dem kompletten Konto, also ich sage mal so Standardsachen wie Kontaktiere uns, äh, Blogbeiträge, wenn man Blog schreibt, News von der Firma, äh, alles was irgendwie mit der Firma grundsätzlich zu tun hat, würde ich auf Kontoebene erfassen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, auf Kampagnenebene das Ganze zu erfassen über die ganze Kampagne hinweg. Und dann hast du noch eine weitere Möglichkeit, zum Beispiel direkt in der Anzeigengruppe drin spezielle. Äh, Sitelinks und so weiter zu, äh, hinzuzufügen. Und das kannst du zum Beispiel nutzen, wenn du jetzt hier Maßbekleidung äh, drin hast, dass du da vielleicht noch äh, Konfektionsgrößen oder so hineinpackst, einfach auf eine Seite, wo dann entsprechend noch mehr Informationen drin sind. Das sind also diese drei Ebenen. Von der Ebene her, äh, von der Priorität her, geht er von unten nach oben. Das heißt, das Relevanteste ist äh, die Erweiterung in den Anzeigengruppen. Dann kommen die Erweiterungen im Konto, äh, im, in der Kampagne und dann die Erweiterungen im Konto. Das ist also eine äh, weiterführende Link-Erweiterung, die du nutzen kannst hier bei Google, die du unbedingt auch nutzen solltest. Und hier siehst du dann auch die Vorschau, wie das Plus Minus so ein bisschen ausschaut. Auch hier bei äh, YouTube gibt es diese Möglichkeit der Sitelinks, die dann auch angezeigt werden. Dann gibt es, nicht die Anzeigen, die Erweiterungen, so, dann gibt es die Erweiterungen mit Zusatzinformationen. Also hier könntest du zum Beispiel auf Kontoebene würde ich das erfassen, aber auch hier hast du die Möglichkeit auf Kampagne und Anzeigengruppenebene zu erfassen. Hier könntest du zum Beispiel kostenloser Versand, nicht Versand, kostenlose Stornierung, guter Kundenservice, sowas einfach ein paar Zusatzinformationen, die du den Kunden noch anzeigen möchtest. Einfach auf jeden Fall dir halt ein bisschen auch kreativ was einfallen lassen zu diesen Erweiterungen, die auf jeden Fall auch nutzen. Dann gibt es diese Snippet Erweiterungen. Hier hast du die Möglichkeit, zum Beispiel für, für Kurse. Äh, wenn du Kurse anbietest, hast du die Möglichkeit, hier das Ganze auszuwählen. Sehr oft wird natürlich genutzt äh, Dienstleistung oder Ausstattung. Könntest du zum Beispiel, wenn du jetzt äh, ein Hotel hast, Ausstattung, WLAN, Frühstück, Pool zum Beispiel und hier wird ja auch entsprechend die äh, Vorschläge gezeigt, was du hier nutzen könntest, Studiengänge zum Beispiel und das ist dann auch hier mit dem Titel, also das, was du hier auswählst, Studiengänge steht dann hier und dann kannst du das einfach noch zusätzlich hinzufügen, hast immer in der Regel 25 Zeichen zur Verfügung, würde ich auch definitiv empfehlen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Social Media Online Marketing. Webdesign. Hier kannst du auch äh, hier kannst du auch äh, hinzufügen, was du gerne möchtest und dann wird das hier so in, im Bereich Dienstleistungen immer mit diesem Titel entsprechend angezeigt. Schau dir hier die Vorschau an. Es ist einfach wichtig, dass du diese Erweiterungen dann auch nutzt. Dann gibt es die Anruferweiterung, die ist eigentlich selbsterklärend. Die Anruferweiterung natürlich kannst du auch nach Möglichkeit, äh, wo haben wir hier? Schweiz, meine Telefonnummer hinzufügen und jetzt hast du hier unten noch die Möglichkeit, das Ganze entweder auf Mobil auszurichten, also wirklich sagen, nee, das ist die Telefonnummer, wenn jemand auf äh, übers Mobiltelefon die Anzeige sieht. Du hast hier aber auch die Möglichkeit, äh, deine Öffnungszeiten hinzuzufügen. Also du kannst zum Beispiel sagen, Montag von sagen wir, 8 Uhr bis 12 Uhr oder 11.45 Uhr, dann auch wieder montags. Von sagen wir, 13 Uhr bis 17.30 Uhr kannst du das speichern und dann wird deine Telefonnummer nur während dieser Zeit angezeigt. Das ist noch ein riesengroßer Vorteil, dass die Telefonnummer nicht dauernd angezeigt wird, weil äh, da geht es ja auch darum, wenn jemand direkt auf äh, die Anzeige klickt, äh, zum Beispiel auf ein Mobiltelefon und dich anrufen will und du bist nicht erreichbar, dann äh, ist das natürlich doof. Das heißt, du hast theoretisch einen potenziellen Kunden verloren oder eben einen Klick vergeben für, eine, äh, für einen Klick oder beziehungsweise Geld ausgegeben für einen Klick auf der Anzeige, wo du ganz klar sagen musst, äh, hat jetzt halt nichts gebracht, weil ich war ja nicht da. Dann gibt es weitere Erweiterungen. Das ist zum Beispiel etwas ganz Neues, äh, diese Lead-Formular-Erweiterung. Da kann man im Prinzip gerade direkt... Das musst du einfach einmal äh, entsprechend hinzufügen. Hier auch geht es auf äh, Kampagnenebene. Und hier kannst du im Prinzip, wie du das vielleicht auch von Facebook-Werbung kennst, direkt in dieser Anzeige drin einen Lead generieren. Auch mit den verschiedenen äh, Angeboten hier: Angebot anfordern, jetzt bewerben. Wenn man zum Beispiel Stellenausschreibung hat, Registrieren zum Beispiel, Kontakt auch als Lead nutzen, nicht nur als Link zum Kontaktieren. Abonnieren, herunterladen, jetzt buchen, Angebot ansehen und so weiter. Und dann kann man hier dieses Lead-Formular erstellen. Und das wird dann bei Google auch entsprechend angezeigt. Das ist jetzt eine ganz neue Erweiterung, die vor kurzem erst rausgekommen ist und ist auch noch in der Beta-Phase, das heißt, man muss es noch testen, ob es funktioniert oder eben nicht, ob es gute Performance macht und wenn es eine gute Performance macht, dann unbedingt nutzen. Und natürlich auch weiter ausbauen. Die Standarderweiterung ist im Prinzip auch selbsterklärend. Die holt er sich aus Google My Business. Wenn du also bei Google My Business, da geht es dann in einem anderen Video auch mal darum, entsprechend. Einträge hast, dann kannst du hier den Standort hinzufügen und dann wird dieser Standort, wenn man dich natürlich äh, zum Beispiel in einem äh, Laden oder bei dir im Büro besuchen kann, entsprechend äh, angezeigt und dann kann man auch direkt dorthin navigieren und man sieht gerade auch, aha, der ist jetzt in Herisau äh, an der Niesbergstraße zu Hause, da kann ich direkt äh, hinkommen. Dann gibt es hier noch die Affiliate Standorterweiterung. Da geht es zum Beispiel um Einzelhändler oder Autohändler, wo du dann die entsprechenden Standorte hinzufügen kannst. Und eine Erweiterung, die du zum Beispiel auch nutzen kannst, ist die sogenannte Preiserweiterung. Also wenn du jetzt hier zum Beispiel ich sage mal eine Marke hast oder Dienstleistung zum Beispiel, Kannst du sagen, eine Stunde Coaching ab sagen wir 200 Franken und da kannst du hier noch einstellen pro Stunde, pro Nacht, pro Jahr, was auch immer und hier wieder hinzufügen und das sieht dann so wie hier auf der rechten Seite aus. Ich habe schon festgestellt, dass diese Preiserweiterungen teilweise abgelehnt werden. Warum, habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Aber wird halt abgelehnt, dann muss man halt schnell mit der Abteilung von Google korrespondieren, ist natürlich im Moment ein bisschen schwierig, weil die sind nur per Chat erreichbar und nicht telefonisch. Dann die App-Erweiterung auch ganz einfach erklärt, kannst du dein Play Store wo du die App entsprechend veröffentlicht hast, verknüpfen und äh, dort entsprechend die App dann hinzufügen. Auch für äh, iPhone ist das verfügbar. Und dann haben wir hier noch die Angebotserweiterung zum Schluss, wo du zum Beispiel auch die Sprache noch auswählen kannst. Du kannst hier zum Beispiel sagen 10% Rabatt. Hier hast du auch ganz, ganz viele und das ist richtig toll. Also wenn der Black Friday kommt ja demnächst mal wieder so in ein paar Monaten. Ne? Du hast ja aber auch Hanukkah, Diwali und, und ganz, ganz viele äh, dieser Feiertage. Und äh, ich kann dir jetzt aber nicht zu 100% genau sagen, ob jetzt dann, ähm, wenn der Black Friday durch ist, dieses, äh, diese Angebotserweiterung auch wie du gelöscht wird oder ob du das manuell machen kannst. Aber hier kannst du jetzt zum Beispiel Black Friday äh, 10% auf alles außer Tiernahrung. Ne? Ah, das ist jetzt der Artikel, gut, da habe ich nur 20 äh, auf alles außer Tiernahrung, 10% auf alles. so Und dann die finale URL, kannst du zu deinem Angebot verlinken. Ähm, bist halt hier ein bisschen eingeschränkt mit den äh, verschiedenen Dingen. Und wenn du jetzt hier Details der Werbeaktion äh, noch hinzufügen willst bei Bestellung über oder Gutscheincode, keine Angabe, du kannst hier aber dann auch das Datum einstellen und der Black Friday, soweit ich weiß, der müsste hier am 29. November, oh, ja genau, das könnte der 29. November sein, nee, hier der 4. Dezember, glaube ich, ist es. Dieses Jahr ist es relativ spät mit diesem Black Friday entweder der 27. November oder der 4. Dezember. Ich glaube, es ist der 4. Dezember. Und dann kannst du hier zum Beispiel sagen, auch wieder der 4. Dezember. Oder kannst zum Beispiel sagen, meistens verlängern die das bis Montag. Dann hast du hier auch noch URL-Optionen und so weiter, die du einstellen kannst, spezifisch für diese Kampagne. Hast hier noch die erweiterten Optionen, zum Beispiel den Zeitraum und so weiter. Also hier bei den Erweiterungen hast du relativ viele Möglichkeiten, das Ganze zu nutzen. So, ja, also ganz wichtig ist, diese Erweiterungen wirklich auch zu nutzen. Und diese Erweiterungen alle irgendwie zu nutzen, die du, die dir in den Sinn kommen, je mehr, desto besser, je mehr Wert, desto besser, muss ich eigentlich sagen, nicht je mehr, desto besser, weil je mehr, desto besser äh, ist einfach viel und nützt vielleicht nichts, aber je mehr, desto besser oder je mehr Wert, desto besser, äh, kannst du mit diesen Erweiterungen relativ viel auch an Klickrate entsprechend holen und natürlich deine Anzeige wird relevanter für den potenziellen Kunden. Das heißt, du hast da dann auch die Möglichkeit Kosten zu sparen, weil du diese Erweiterungen nutzt. Das war es heute zum Thema der Google Ads Erweiterungen und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Umsetzen bei dir im Konto bei Google Ads. Und wenn du eine Frage hast, dann kontaktiere mich einfach rogeruckstuhl.ch oder hier in den Kommentaren, wo auch immer ich antworte dir gerne und wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal und jetzt habe ich dir hier noch zwei Videos als persönliche Empfehlung für dich und weiterhin viel Spaß auf meinem YouTube-Kanal.